Willkommen im hybriden Semester. Wir sind Dominic Diebes und Julia Hoffmann vom E-Learning Service. Und wir zeigen Ihnen heute die Technik für Ihre hybriden Seminare. Orientierung im Seminarraum Hier sehen Sie den beispielhaften Aufbau eines Seminarraums, der mit Audio- und Videotechnik ausgestattet ist. Vorne befindet sich eine digitale Tafel, auch Smartboard genannt. Außerdem sehen Sie Ihren Arbeitsplatz mit PC. Dieser ist Ihre Schaltzentrale. Auf der anderen Seite des Raumes steht die Kamera. Sie zeichnet in der Regel die Lehrenden sowie das Smartboard auf. Die Studierenden sind lediglich von hinten zu sehen. Das Smartboard. Um das Smartboard anzuschalten, drücken Sie die Taste ON am Tastenbedienfeld im Brüstungskanal. Das Display wird daraufhin eingeschaltet und fährt hoch. Dies kann ca. 60 Sekunden dauern. Das Smartboard bzw. der Projektor ist über die Steckfelder im Brüstungskanal via HDMI und USB mit einem PC verbunden. Schalten Sie vor Beginn außerdem den Lautsprecher oberhalb des Smartboards an. Im angeschalteten Zustand leuchtet der Knopf blau. Am Arbeitsplatz Gehen Sie nun zum PC. Betätigen Sie zunächst am Monitor die Taste ON, um den Computer hochzufahren. Ihr Bildschirm wird nun auch über das Smartboard wiedergegeben. Sobald der PC hochgefahren ist, können Sie sich mit Ihren zentralen Zugangsdaten einwählen und über den Browser Moodle und Ihren BigBlueButton-Raum aufrufen. Die Kamera und das Mikrofon. Sobald Sie den BigBlueButton-Raum aufgerufen haben, können Sie die Kamera und das Mikrofon im Videokonferenzraum auswählen. Kamera und Mikrofon schalten sich automatisch ein, sobald Sie diese ausgewählt und freigegeben haben. Beachten Sie, dass die Raummikrofone betriebsbedingt entweder eingeschaltet oder alle ausgeschaltet sind. Das bedeutet, dass die Studierenden zu Hause eventuell flüstern oder Störgeräusche hören können. Wir haben alle technischen Voraussetzungen geklärt. Nun kann Ihr hybrides Semester beginnen. Das Abmelden. Wenn Sie Ihr Seminar beendet haben, verlassen Sie BigBlueButton. Kamera und Mikrofon schalten sich automatisch aus. Vergessen Sie nicht, sich am PC auszuloggen und diesen herunterzufahren. Schalten Sie außerdem das Smartboard über den Schalter OFF im Brüstungskanal aus und den Lautsprecher direkt am Gerät über den An- und Ausknopf. Sie haben Ihre erste hybride Veranstaltung erfolgreich gemeistert und möchten Ihre Erfahrungen mit anderen Lehrenden teilen? Oder haben Sie noch Fragen zur Veranstaltungstechnik oder hybriden Lehr- und Lernszenarien? Wir freuen uns, Sie in den folgenden Moodle-Kursen begrüßen zu dürfen.